Ja, das Stück ist so umfangreich und so schwierig und so, so, so komplex, dass es selten aufgeführt wird. Und wir haben hier jetzt gerade in Duisburg eine besondere Situation, dass wir äh, die Mittel dazu haben. Ich sage mal, alle Mittel, die personellen und die finanziellen auch. Wir sind sehr dankbar, dass wir sehr viele Sponsoren haben. Herr Landesmusikrat beteiligt sich sehr stark. Die Klöckner Stiftung ist sehr stark involviert, aber auch andere Sparkasse, Volksbank und so weiter. Wir haben uns da sehr gekümmert und haben auch mit diesem Thema, glaube ich, offene Türen eingerannt, äh, nicht zuletzt bei unserem Ministerpräsidenten Armin Laschet, der für die ganze Veranstaltung äh, die Schirmherrschaft übernommen hat, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Ja, lokal ist es natürlich hier so, diese Kirche, die mir sehr am Herzen liegt, diese Salvatokirche, 700 Jahre alt, war im Krieg auch sehr stark beschädigt. Und diese Parallelen dazu zu finden und hier an diesem Ort lokal dieses Stück quasi zu transportieren und äh, das gleiche Abbild von diesem englischen Phänomen dieser Kathedrale, die zerstört worden ist, zu, zu bilden, zeigt ja auch diesen universellen Ansatz. Krieg ist, egal in welcher Form, äh, zerstörerisch und, und, und, und tödlich für alles Leben und auch nicht nur für Leben, sondern auch für Gebäude, für Städte, für Zusammenleben überhaupt. Und das war das Anliegen, dass wir das nochmal rausstellen und dazu aufrufen, dass es dazu eigentlich nicht mehr kommt stuff.